Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines live commentary hier am Start. Hier, Black Ops 2, Dies, Das. Alles Standard, meine Freunde. Aber hier, alles Standard, quasi schon erster Ansprechthema, Dies, Das. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar, der Standard wird sich auf dem Channel bald so ein bisschen ändern, meine Freunde, ja. Also der Standard wird natürlich ein bisschen steil nach oben gehen, wie, ähm, Ja, wie ein Berg, der steil ist, meine Freunde. Ja, so steil wird er quasi nach oben gehen, wie der fucking Mount Everest, meine Freunde, ja. Und jetzt zeigt euch so, ja, wie, warum, wieso, weshalb, werde ich fragt, bleib dumm oder so, ja. Die Zeit liegt es daran, dass ich bald äh, Videos mit Facecam produzieren werde. Weil, ja, eine Facecam habe ich ja schon. Also, ich glaube, ich habe dieselbe wie Herr Skorpion oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich eine krasse. Und das Ding ist so, ich habe halt bloß keinen richtigen PC, womit, womit ich das überhaupt aufnehmen kann, weil mein PC ist dafür halt zu billig so. Da würde das dann die ganze Zeit hängen und so ein Scheiß, deswegen kann ich das nicht machen bis jetzt. Hat mich auch echt abgefuckt, wo ich mir das gekauft habe, aber ja, kann man nichts machen. Und ja, deswegen kaufe ich mir so in den nächsten Wochen, also ich denke mal so, keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, um sowas zu finanzieren. Ich weiß auch echt nicht, ich kenne mich mit PCs jetzt nicht so aus, was ich da brauche, um ja, am besten irgendwie so um Videos zu produzieren oder sowas, keine Ahnung. Oder rendern, ich kenne mich da echt nicht aus. So würde ich mich auch ein bisschen freuen, wenn ihr mir so in den Kommentaren so ein bisschen Aushilfe geben würdet. Und ja, dann wenn ich das dann, dann habe, dann kommt es halt so auf dem Channel, Facecam, dies, das, alles. Also dann kommen auch nur noch Facecam-Commentaries, was natürlich doppelt krass ist, ja, weil, guck mal. Erstmal den Typen messern oder auch nicht? Weil ihr müsst euch ähm, hier vorstellen so die Gameplay sind ja an sich schon krass und dann noch der krasse Typ zu sehen ist ja dann doppelt krass meine Freunde. Ja da könnt ihr euch echt drauf freuen. Und ja das wird dann auf jeden Fall eine neue Ära sage ich mal auf YouTube so die ersten Videos von dem Gameplay Kommentator der auch noch krass aussieht so neben ja keine Ahnung also der wie ein Mensch aussieht so neben Red der sieht ja auch noch an sich okay aus so. Also auch wie ein Mensch, so wie ich halt, aber ja, der Rest ja an sich jetzt nicht so, keine Ahnung. Also jetzt auf jeden Fall, ja, ich will jetzt, jetzt nicht, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht unbeleidigend ausdrücken, aber ihr wisst schon, was ich meine, meine Freunde. Und ja, dann werden die dann auf jeden Fall kommen, könnt ihr euch drauf freuen, so. Dann könnt ihr auch mal so mein Gesicht sehen, wenn ich kommentiere, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall euch erquicken und der Boss hat heute sogar noch so ein kleines Thema am Start, also was heißt klein, mir so ein mittleres Thema ja oder eigentlich schon ein großes Thema weil mich das auch wirklich ja beschäftigt und mich auch genau zu dieser Zeit so ja keine Ahnung mir Probleme bereitet ja dann denkt ihr so oh, was könnte dem Boss hier so oh, was könnte dem Boss Probleme bereiten ist es vielleicht keine Ahnung der zu große Penis oder ist es vielleicht ja was weiß ich ja sonst kann mir eigentlich nichts Probleme bereiten so aber nein der zu große Penis ist nicht meine Freunde sondern so, das Sommerloch, was zurzeit ist, also ich glaube, so nennt man das, ja, hat mir so ein Kollege gesagt, hier Kollege Freeze. Das Sommerloch, ja, keine Ahnung, es kommt halt irgendwie nichts raus, so Spiele technisch was man also zocken könnte. Und fuckt halt schon so ein bisschen ab, weil das Ding ist, so, das Zocken an sich ist ja nicht mal das, was mich so, ja, was ich halt unbedingt brauche oder so. Ich bin jetzt ja nicht so ein Spaß, der, wenn man jetzt, keine Ahnung, so vier Tage ohne Internet, dass ich dann komplett, ja, keine Ahnung, wie so eine Cracknutte am, fast am Sterben bin, wenn die hier vier Tage keinen Stoff hat oder so. So ein Opfer bin ich ja zum Glück nicht. Nee, aber keine Ahnung, so das Ding ist halt, wenn ich nichts zum zocken habe oder kein Internet oder so, dann bin ich halt nicht so viel zu Hause und dann kann ich auch nicht so viele Videos produzieren. Das ist halt so das Ding, was dann halt, ja, keine Ahnung, ist halt scheiße so, weil an sich würde ich echt gerne Videos machen, aber wenn ich nicht zu Hause bin oder wenn ich dann so ja halt nicht zu Hause bin, so dann habe ich auch andere Gedanken und dann kommen mir auch das Video machen so nicht in den Sinn. Und deswegen kam auch in den letzten Tagen jetzt auch nichts. Und deswegen fuckt mich das halt auch so ab und ich weiß nicht, so ihr habt bestimmt auch so viele das Problem, weil, keine Ahnung, Black Ops 2 oder so, das kann man sich jetzt ja echt langsam nicht mehr geben und Ghost ist ja sowieso scheiße und was weiß ich. So die ganzen Spiele kann man einfach alle nicht mehr zocken und es kommt auch nichts Neues raus, so irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht so aus. Aber so es sind mir jetzt keine Spiele bekannt, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen, die irgendwie krass sind. Und, keine Ahnung, habt ihr da vielleicht irgendwelche Tipps, was man da machen kann oder was man eventuell zocken kann, was eventuell noch krass ist? Und würde ich mich echt drüber freuen, so wenn ihr da so ein bisschen ja, helfen könntet, dem Boss in Not helfen, ja. werde ich, glaube ich, das Video auch nennen, der Boss in Not. Und würde ich mich echt freuen, so. Weil wäre ja auch gut für euch, dann würden auch wieder mehr Videos kommen und dies, das. Also wäre quasi eine Plus-Plus-Situation, ja, würde beide Plus machen. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Und ja, diese Sommer hat auch das Fakt so richtig ab, so man sitzt so zu Hause, also so ist es halt bei mir, so ich zocke... Aber irgendwie, es macht so keinen Bock, so Black Ops 2, wenn ich das jetzt nicht für die Videos brauchen würde, würde ich das auch echt gar nicht mehr zocken. Und ich glaube, so viele zocken das auch nicht mehr, wenn man das so sieht hier. Die Lobby sind jetzt ja nicht mehr so gefüllt ja, wie der Teller von den einen oder anderen YouTuber. Und ja, das Spiel hat einfach nicht mehr so viele, ist aber auch klar so nach der Zeit. Und ja, keine Ahnung, ich bin mir wirklich sicher, dass ihr auch das Problem habt, zumindest der ein oder andere. Und mal gespannt, ob ihr da wirklich mehr helfen könnt. Und was ich eigentlich auch noch nicht in so einem Video angesprochen ist, aber was wirklich wichtig ist, meine Freunde, ist hier meine Facebook-Fanpage, meine Freunde. Die ist wirklich must-have, geliked zu haben, weil da kommen täglich oder sogar, ja, täglich, oder täglich mehrere sogar, wirklich kratze Posts, So, die sind auf jeden Fall heftig, die muss man sich auch mal geben. Weil, ja, keine Ahnung, habe ich echt selten angesprochen oder überhaupt gar nicht oder so. Muss man sich auf jeden Fall mal geben, so meine Fanpage. Ist echt krass, hat auch im Verhältnis viel, Verhält, Verhältnis, wie nennt man das? Verhältnis, Verhältnis, ja, Verhältnis viele Likes so zu meiner Busse. oder so, keine Ahnung, ja hat auf jeden Fall viele Likes so für meine Abonnentenzahl und ja, schaut doch mal vorbei und Gameplay ist jetzt auch hier zu Ende, 26 zu 8, mit dem Klassen hier um die Ecke kill ist auch heftig und euer EMPW-Boss ist auch der Matches noch homo,